Die ist zurück! Die Mario Party. Das ist schlecht. In der Tat. Es gibt richtig viele Teile von Mario Party. In der Tat! Und alle in allen Yoshis dabei. Neun, ja. Und nicht Donkey Kong überall. Das kotzt mich so übel an. Ab Mario Party 5 gibt es nämlich ich nur noch Tort und Donkey Kong ist verbannt worden. Warte mal. Dafür muss ich jetzt wieder zahlen. Ja, und dann muss ich dir noch Geld ab und. Ach, dann wird es aber knapp, du. Das Minispiel gewinnen. Das auf jeden Fall. Nein! <lacht> Boah, bist du ein Depp! <lacht> Adieu, revoir. <lacht> und jetzt würfle ich. Und es ist eine 10. Ich reloade. Es ist wieder eine 10. Warten wir mal länger. Es ist immer eine 10. Wieso denn? Weil das Spiel verdammt nochmal von A bis Z strukturiert ist. Nur zur Info. Fuck. Ja, vielleicht komprimiert ihr wieder die Münze. Ja, gib, gib allen gleichen Münzen bitte. Komm, Borsa, du bist doch so ein Schnuckel. Nein. Du auch der süß. Oh, du kannst ja jemanden aus. Nein! Was gibt. Oh, ich liebe aber dieses Spiel. Das Nein, ist voll das cool. ist der größte Scheiß. In der F das ist eine dreckige Glücksscheiße. Ganz Dreck. Kastan, willst du dich! Scheiße! OMG! Oh, du Drecksack! Gerade habe ich es gesagt, aber der Chance sein kann doch alles verhindern. Es geht zwar jetzt nur um Geld, in Anführungsstrichen. Es ist schon ja. aus mit DK. Ja klar, leck mich am Arsch, du! Der freut sich schon so richtig. Ja, der will ich nicht. Hopp <lacht> 30! ja... Ist das so klar? Ich hab's im Gefühl gehabt, dass da noch was passiert. Hey, nicht böse sein. Schau nicht so... Ich hasse das Spiel, hab' ich das schon erwähnt? Ich glaube mehrmals. Ich glaube nicht. Was? Jetzt kann auch noch mal alles passieren. Nicht schon wieder. Jetzt, oh können, jetzt können eben auch Sterne verschenkt werden. Oh Gott. mein Gott. Oh mein Gott. Okay, mir ist es egal. Dieses Spiel wurde von einem H***un entwickelt. Dein Controller geht nicht. Das ist unschön. Jetzt geht er wieder. Very, very good. So ich habe meinem Bruder immer so eine Scheiße erzählt, wenn er beim Stern war. Ich habe gelabert, ja, wenn du jetzt auf rein gehst, dann kommt der Bowser und sagt, wow, du bist immer großzügig und kriegst zwei Sterne. Ich habe ihm sämtliche Lötengeschichten aufgezählt. Aber oh, bist du und hin und wieder mal hat er es echt geglaubt und dann hat so verarscht ja so gefühlt. Das, das, war so ist das ist richtig asozial von dir sowas. was. Nee, das war LOL. <lacht> Ein Freund von mir hat das dann aber auch irgendwann übertrieben so. Ja, das ist scheiße. Ja. Nein. Okay. Hoppla, Entschuldigung. Ja, warum war das denn klar? Ja, fahr, fahr, fahr. Die sind runtergefallen. <lacht> ja, du brauchst gar nicht nach rechts lenken, meine Fräulein. Hallo, was machst du? <lacht> Willkommen, ich, fahr. Hör auf. Sie kommen sowieso nicht fahren. mehr zurück, wir können ja, nur noch gewinnen. Wir können aber zurückfahren. Ja, klar. Nein <lacht> Berg hoch. Ja, ja, das ist richtig. Was ein Crap, ey. Ich Kann es sein, was? dass das Spiel schon ganz genau weiß. Dass du eine Pflanze machen wirst und ja. dass jemand drauf landet. Und das bin ich. Ein paar Sekunden später. Das war mir sowas von klar. Das wusste das Spiel, weil es ein Arschloch ist. Weil es ein verdammtes Arschloch ist. <lacht> Soll ich jetzt gegenlenken? Wir machen <lacht> <lacht> einen habe ich nicht dagegen? Natürlich gelegen. hast du. Na, natürlich nicht. Nee, wir sind einfach so die ganze Zeit gegen die Wand gefahren. Und ja, ich hab, nicht lenken Ich hab auch geschielt, als ich auf deinen Controller geschaut habe. Ja, hab, ne? klar, du hast nicht auf mich geschaut, du hast auf deinen geschaut. Hm, weil ich gegenlenken würde. Und komischerweise sind wir jetzt achtmal schneller als das letzte Mal. Auf jeden ja, Fall du? aber auch. Ja, jetzt fährst du auch nochmal. Du hast ja nur Scheiße gemacht. Jetzt weißt du wenigstens, wie das. Ja, komm, was machst du da für einen Scheiß? Ja, mir ist es egal, ich muss nicht gewinnen. Ja, mir ist auch egal, ich krieg eh den Stern. Wir waren uns ja einig. Wir kennen das ja schon. Aus MP2. Was? Nee. Ja, du kennst es, wie ich sehe. Ja, aber alle verlieren. Nö, wieso? Was? Warum sollten alle verlieren? Das gibt's doch gar nicht. Du wirst, was jetzt kommt? Das gibt's doch gar nicht. Es ist auf jeden Fall nicht gut. Ja. So eine Kacke. Wir könnt alle vorbeikommen hier, wir grillen und machen sonst was. Ich? Ach, du hast ja ähnlich. Eh <lacht> Ach Mann, man. das ist doch witzlos. Oh Mann. Ich hab mich gerade so gefreut. Aber wir hauen jetzt mal ab hier. Tschüss. <lacht>